Entdecken Sie das Lesen neu mit dem einzigartig komfortablen Tolino Vision 4 HD. Genießen Sie unsere Komfort-Highlights wie Wasserschutz, ein gestochen scharfes 300 PPI HD-Display und Tap-to-Flip für besonders bequemes Blättern. Und für alle, die gerne vor dem Einschlafen lesen, haben wir SmartLight entwickelt. Der neue Komfort-Reader Tolino Vision 4 HD denkt mit. Und sorgt dank der cleveren Anpassung der Farbtemperatur des integrierten Leselichtes immer für die angenehmste Beleuchtung beim Lesen. Im Einklang mit dem natürlichen Tageslicht wechselt der Tolino Vision 4 HD von kaltweißem Licht am Morgen zu warmweißem Licht am Abend. So wird Ihr Biorhythmus unterstützt und Sie genießen entspannte Lesemomente zu jeder Tages- und Nachtzeit. Noch mehr Speicherplatz für Ihre Lieblingsbücher. Mit 8 GB großem internen Speicher verfügt der Tolino Vision 4 HD jetzt über dreimal mehr Speicherplatz für all Ihre E-Books. Tolino Vision 4 HD. Jetzt ausprobieren. Tolino. Entdecke die Leichtigkeit.